Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? Die Farbe der Fläche, in der das Glücksrad stoppt, ist in beiden Durchgängen nicht blau. Es wird hierfür das Gegenereignis formuliert, in indem alle Kombinationen mit der Farbe blau, also blau-blau, blau-grün, blau grün-blau, blau-gelb, gelb-blau, von der Zahl 1 abgezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis beträgt somit 25 zu 36. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Grundlagen der Stochastik.